Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quäzzi Folge. Heute habe ich euch wieder zwei Zuschauerwünsche mitgebracht. An dieser Stelle vielen Dank an euch beiden und auch an viele andere, die hier immer Wünsche äußern. Ich versuche immer alles so ein bisschen nach und nach abzuarbeiten. Wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt zu irgendwelchen Spielen, die entweder super hart sind oder einfach nur ja, einfach nur schlecht sind, weil sie schlecht programmiert sind oder ähnliches, dann haut es mal ab in die Kommentare rein. Egal ob 8 oder 16 bit egal welches System. Irgendwann schaue ich mir die sicherlich einfach mal an. Und hier der erste Wunsch ist von Xblade 2. Eins muss ich leider ablesen, äh, den Namen und zwar ist es Jelly Boy. Ähm, es ist äh, 1994 bei uns exklusiv in Europa erschienen, äh, gepublished, ihr seht es oben, von Ocean. Die haben ja schon mal nicht so oft so die ganz geilen Spiele. Ich drücke es mal so vorsichtig aus, aber gucken wir mal, in, in welche Kategorie das hier geht. Also wir haben auf jeden Fall eine Oberwelt und äh, die Musik ist eigentlich gar nicht so schlecht, okay. Das Spiel ist übrigens auch auf dem Super Nintendo und auch auf dem Mega Drive erschienen. Und irgendwie sieht das vom Stil her auch so wie so ein bisschen wie. Ja. Mittleres bis schlechtes ja, Super Nintendo-Spiel so ein bisschen aus. Okay, ähm, Okay. Unser Skateboard haben wir gleich wieder verloren. Unsere Waffe ist. Das hier. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Faust, die aus dem Bauch herauskommt. Die gefährlich nah an anderen Bereichen wäre. Also wäre sie auch nur so etwas niedriger, wäre da das Ganze dann durchaus etwas sehr Besorgnis erringt. Ähm, der Sprung, ja, wie ihr seht, könnt ihr sehr hoch springen. Was natürlich auch dann sich so ein bisschen stammig anfühlt. Oh, Alter, sieht das Zeitlimit da oben? Ähm, ich, ich quatsch hier. Und wir haben hier ein echt krasses Zeitlimit von nur noch 5 Sekunden. Was? Uh, Toy World. Did you know oranges and lemons give you extra time. Okay, ah okay, ich soll hier also Orangen und ähm, Zitronen einsammeln, die geben mir extra Zeit. Warum auch immer, ähm, klingt schon mal nach einem super Konzept, dass ihr super knappe Zeit habt. Ne? Okay. Toy World. This is a puzzle piece. You need six to activate the boss door. Look uh, for the rest in each location. Okay, anscheinend müssen wir diese... Ähm, sechs von diesen Puzzleteilen einsammeln, damit wir dann zum Schluss wahrscheinlich hier den den Boss erreichen können. Alter, diese Zeit da oben. Das, das geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Weil... Fall ich jetzt neben? Tatsache. Ähm... Ich habe hier so ein bisschen geredet und so, ne? Aber ich, ich habe doch jetzt nicht so arg getrödelt, dass ich jetzt so viel Zeit verloren hätte. Also, ich, ich bin gerade echt verwirrt, wie, wie, wie krass dieses Zeitlimit ist. Vor allem, wenn ich dieses Puzzleteil da irgendwie einsammeln will, dann muss ich ja anscheinend dafür einen gewissen Umweg machen. Ja. Und ähm, da sind zwar ein paar Orangen, aber die bringen ja irgendwie, was war es, zwei oder drei Sekunden. Also, ist auch nicht die Welt. Scheiße. Also gefühlt ist euer Gegner hier definitiv eher die Zeit und nicht die Gegner an sich. Okay, hier oben sind keine Ohren. Ach, das ist eine. Gucken wir mal. Okay. Von 17 auf 22. Also 5 ähm, Sekunden bringt das. Also ihr müsst anscheinend wirklich denn diese Orangen hier, das ist, das ist euer Ziel Nummer 1 in den Leveln. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ich, ich mag es da sowieso nicht, dass das, das Spiel irgendwie ein Zeitlimit haben. Das wurde, ja, das wurde ja auch nicht umsonst im modernen Spieldesign, ich sage mal, nicht so wirklich übernommen. Ich habe das Puzzleteil, kann ich da nicht... Oh. Und immer von ganz vorne. Immer von ganz vorne. Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also das Spiel setzt auf jeden Fall die Schwerpunkte falsch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht versuchen, möglichst lange dieses Skateboard irgendwie aktiv zu haben. Problem ist natürlich, ähm, dass man hier natürlich durch die Schnelligkeit auch schnell getroffen wird. Ich schätze mal, dass diese Musiknoten, weil wenn ich Gegner treffe, dann verliere ich ja eins, dass die äh, meine Lebensenergie quasi sind. Ja, also Orangen bringen 5 Sekunden. Ist natürlich die Frage, ob Zitronen auch so viel bringen... Aber irgendwie finde das... U Ultra nervig, wollte ich sagen. Also, nee. Also, man kann es schaffen wahrscheinlich. Wenn man den Level irgendwie auswendig lernt und sowas. Aber die Steuerung an sich ist auch in Ordnung. dies ist nicht super schwammig und sowas. Aber diese Designentscheidung, die verstehe ich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr Lust, das ist großartig, weiterzuspielen. Deswegen, ab zum nächsten Spiel. Dieses Spiel hat sich der Eon-Sun gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen Dank. Und zwar Race Driving. Das Spiel ist auf diversen Plattformen erschienen und unter anderem auch auf dem Super Nintendo. Und irgendwie auf den anderen Plattformen habe ich mal so ein bisschen kurz in die Bewertung reingeschaut. Ist, es hat wirklich sehr, sehr viel besser abgeschnitten. Und hier, ich ganz ehrlich, wenn ich... Ähm, mir dieses Demo unten da gerade oder an der Seite von mir ansehe, dann ihr, ihr, ihr merkt schon, wie sprachlos ich bin. Also uns erwartet hier wahrscheinlich irgendwie ein 2 Frames per Second Rennspiel. Ist auf jeden Fall 1992 erschienen und ich würde sagen, pff, gucken wir mal rein. So, also ich würde sagen, auf jeden Fall jetzt, ähm ein Automatik, da ich keinen Bock habe hier jetzt auch noch irgendwie mit mit, mit Schalten irgendwie rumzugucken. So, was haben wir hier Autocross Super Stunt. Also, ich habe ja damals auf den PC damals Stunts hoch und runter gespielt. Das sah so ähnlich eh aus. Das lief jetzt nicht super, super flüssig, aber es lief flüssig genug. Das hatte auch so diese Polygongrafik wie das hier damals. Und das hatte als Besonderheit, dass man da nämlich selber Strecken bauen konnte. Und wie der Name schon verrät, Stunts, viele von euch kennen das Spiel wahrscheinlich noch, man konnte dann auch so Loopings und sowas bauen. Das war richtig, richtig gut. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Stunt-Track. Und mal gucken, ähm, wie es läuft. Ähm, ich gucke einfach mal. Okay. Wo gebe ich Gas? Okay, hier gebe ich Gas. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Guckt euch das mal an. meine, haben so ein Replay? Ähm, bin ich da jetzt so schnell wie rübergef rübergefahren? Der, der Flug, der war irgendwie gefühlt sehr, sehr lang. <lacht> Ach du Scheiße. Also, man, man könnte fast sagen, das ist quasi wie, wie so ein rundenbasiertes Rollenspiel. Und, und? Ich bin wieder zu schnell, ne? Ich bin wieder zu schnell. Ey, so schlimm ist das doch gar nicht. Ähm, also, es gibt ja rundenbasierte Rollenspiele. Ich glaube, das ist hier, so wie das hier läuft, ein rundenbasiertes Rennspiel. Halleluja, bin ich sprachlos. Guckt euch das mal an. Vor allem man kann doch nicht mal irgendwie vernünftig lenken. Jetzt bin ich, wieder, ich bin wieder zu schnell, ne? Ich lerne es aber auch nicht. Weil so mein, mein Gehirn sagt, da ist eine Sprungschanze. Ich besitze in Auto. Ich muss Gas geben, dass ich da auch vernünftig rüberkomme. Okay, so. Alles klar. Wir fahren jetzt hier mal mit so, sag mal so 50 miles per, viel zu langsam, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, da braucht man jetzt viel Trial and Error, bis man die richtige Geschwindigkeit irgendwie rauskriegt, oder? Aber ich sage es mal so, das Spiel tut jetzt nichts dafür, dass man das auch wirklich will. So, das gucke ich mal. Ich gucke es mal so mit 80. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay. Also 80 ähm, miles per hour. Passt. Okay. Oh, ach, die Steuerung. Dadurch, dass das so ruckelig läuft, ist die Steuerung halt wirklich beschissen. Ja, Ich wollte gerade sagen, fahren wir zwei Runden mit dem Looping. Da musst du ja schnell sein, logischerweise, damit mit man natürlich ähm, der Gravitation trotzen kann. <lacht> Game Over. Oh, das ist jetzt aber schade, dass wir jetzt schon Game Over habe. Ich hätte ja noch so gerne hier das weitergespielt. Oh, ich habe hier sogar anscheinend einen Highscore. <lacht> Für was auch immer. <lacht> also, es, es kann definitiv nicht an meiner Leistung... Ja, okay, Panda B. Ja, ja, ja, komm. Ähm, ich will noch kurz einen anderen Spielmodus antesten. Ja, so... Okay. also da haben sie sich echt nicht, ähm, ich versuche mich hier mal so einen Roadster, da waren sie, glaube ich, ähm, echt zu, zu optimistisch, das einigermaßen auf den Super Nintendo portieren zu können. Ich schätze mal, es wäre mit dem Super FX-Chip vielleicht irgendwie besser geworden. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja auch noch schalten. Ähm, äh, wie schalte ich? Okay. Ah, okay, mit X schalte ich. Ist man auch ständig dran, ähm, hätte man auch mit den Schultertasten gut machen können. Okay, das läuft so etwas besser, aber man kann nicht wirklich präzise lenken, da man natürlich durch diese Verzögerung dazu neigt, ähm, zu, zu, zu überlenken, zu übersteuern. Und ähm, Full wird angezeigt. Ich muss ja auch noch tanken. Okay. Ohne Witz, ich glaube, das ist wirklich das schlechteste Rennspiel, was ich auf dem Super Nintendo gespielt habe. Ich will damit nicht ausschließen, dass es nicht noch schlechtere Rennspiele gibt. Aber. Das ist ganz vorne mit dabei. Also wirklich ein, ein würdiger Kandidat, ein guter Wunsch für diese Serie. Vielen, vielen Dank für diesen Wunsch. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden Spielen so ein bisschen zumindest Freude irgendwie vermitteln. Und schön, dass ihr reingeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vor habt, ihr Lieben. Tschö.